Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Heute mit einer weiteren Aktienanalyse aus dem Lithium-Sektor, nachdem ich hier auf dem Kanal bereits Rocktech Lithium und Albemal analysiert habe. Den Link zu der Analyse von Rocktech Lithium und Albemal findest du unten in der Videobeschreibung. Und starten wir jetzt mit der Aktienanalyse von Sociedad Quimica Minera. Abgekürzt SQM ist ein chilenischer Chemiekonzern und das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat und Jodprodukten und auch einer der größten Produzenten von Lithiumsalzen. SQM wurde 1968 gegründet und beschäftigt aktuell ca. 5600 Mitarbeiter. Bevor ich näher auf die Fundamentaldaten des Unternehmens eingehe, sollten wir zunächst noch einen Blick auf den Chart werfen, welcher in den letzten drei Monaten um 15 US Dollar angestiegen ist und im Einjahreszeitraum einen Anstieg von 28 US Dollar auf 56 US Dollar hinlegte, was nahezu einer Verdopplung entspricht. Durch den Anstieg des Aktienkurses bringt das chilenische Rohstoffunternehmen somit nun eine Marktkapitalisierung von insgesamt 16 Milliarden US-Dollar auf die Waage. Die 25 größten Aktionäre von SQM halten insgesamt 70% des Unternehmens, fast die Hälfte der Aktien befindet sich dabei im Besitz von öffentlich gehandelten Unternehmen, nur 20% befinden sich im Streubesitz. Innerhalb der letzten 6 Monate sind bei SQM keine öffentlich bekannt gegebenen Insider Trades, weder Käufe noch Verkäufe gemeldet. Kommen wir nun zu den wichtigsten Entwicklungen und dem Stand der Dinge bei der Gewinn- und Verlustentwicklung. Und wie immer betrachten wir zunächst die Umsatzentwicklung. Der Umsatz von SQM hat sich seit 2015 auf einem konstanten, aber auch leicht volatilen Niveau bei 2 Milliarden eingependelt und auf ein Jahressicht hat SQM insgesamt 2,038 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Bis zum Ende 2023 wird ein Anstieg auf 3,5 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet. Schauen wir nun auf die Gewinnentwicklung und die Gewinnprognose, hier dargestellt mit der grünen Linie. Auf Einjahressicht beträgt der Gewinn von SQM 226 Millionen US-Dollar, was einer Gewinnmarge von ca. 10% entspricht. Für Ende 2023 wird mit einem Gewinn von schätzungsweise 787 Millionen US-Dollar ausgegangen, was in Relation zu den derzeitigen Zahlen eine Verdreifachung darstellen würde. Für das nächste Jahr wird ein Gewinnwachstum von 26% erwartet. Damit sind die Gewinnwachstumserwartungen mehr als doppelt so hoch wie im Marktdurchschnitt. Das erwartete Umsatzwachstum von SQM ist bei einem Wert von 15,1% ebenfalls deutlich über dem Marktdurchschnitt. Betrachtet man die Wachstumshistorie bzw. das gemittelte Wachstum der letzten fünf Jahre bei den Gewinnen, so lässt sich hier allerdings ein negativer Wert von minus 8,5% ausmachen, welcher die hohen Wachstumserwartungen für die nächsten Jahre doch etwas kritisch betrachten lässt. Einem kritischen Blick gegenüber den ambitionierten Wachstumserwartungen an die nächsten Jahre lässt sich wiederum entgegenhalten, dass das Gewinnwachstum des letzten Jahres mit 1,5% deutlich über dem gewittelten äh, Wachstum von minus 8,5% liegt. Der kurzfristige Trend bestätigt also die Ansprüche auf ein starkes Wachstum in den nächsten Jahren. Insbesondere beim Leadzim-Preis, welcher sich in den letzten Jahren nicht optimal entwickelt hat für die im unternehmen soll laut Marktexperten in den nächsten Jahren infolge des Anstiegs der E-Autos eine deutlich positivere Entwicklung stattfinden und stellt somit fundamentale, ein fundamentales Motiv für die hohen Gewinnwachstumserwartungen dar. Schauen wir jetzt noch auf die Gewinnentwicklung pro Aktie. Derzeit beträgt der Jahresgewinn pro Aktie 0,825 US-Dollar. Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresgewinn pro Aktie Höhe von knapp 2,656 US-Dollar ausgegangen, wobei die Analystenprognosen zwischen 1,87 und 3,8 US-Dollar liegen. Durch die neuerliche Kapitalerhöhung ist SQM's Bilanz sehr gesund aufgestellt. Die kurzfristigen Vermögenswerte in Höhe von 3,76 Milliarden. US-Dollar decken die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 581 Millionen US-Dollar um ein Vielfaches und übersteigen ebenfalls die langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar. Betrachten wir nun noch die Entwicklung der Debt-to-Equity-Ratio. Derzeit hat der Leadsum Förderer eine Debt-to-Equity-Rate von 59%, was durchaus als hoch angesehen werden kann. Und bei den letzten fünf Jahren äh, ist die Debt-to-Equity-Ratio von 57,7% auf 59,9% angestiegen. Die Schulden sind dabei nicht gut gedeckt vom operativen Cashflow. Positiv zu erwähnen ist allerdings, dass die Zinskosten gut gedeckt sind vom EBIT mit einem Deckungsverhältnis von 6,2. Ja, betrachtet man die Bilanz von SQM, so lässt sich auch noch hervorheben, dass der Lied zum Lieferant über Liquiditätsreserven in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar verfügt. Kommen wir nun zur abschließenden Bewertung. SQM hat operativ ein diversifiziertes Leistungsportfolio. Dadurch, dass neben zum Salzen zum Beispiel auch Jodprodukte hergestellt werden und durch die Kapitalerhöhung ist SQM erst einmal solide durchfinanziert. Die vielen genannten Vorzüge sind innerhalb des Aktienkurses leider auch schon ordentlich eingepreist. Der KGV liegt bei 69 und wendet man das Two-Stage-Free Cashflow-to-Equity-Modell auf das Unternehmen auf Grundlage der durchschnittlichen Analystenprognosen, was den Cashflow angeht, an, so ergibt sich ein fairer Wert in Höhe von 39 US-Dollar. Dementsprechend ist die Aktie 40% teurer als der intrinsische faire Wert. Das bedeutet nicht, dass man in die Aktie derzeit nicht mehr einsteigen sollte, denn die Wachstumsaussichten sind gut. Im lidsim sektor und viele gute Unternehmen, wie zum Beispiel Amazon, sind ja im historischen Durchschnitt immer überbewertet, wenn man sich die Kennzahlen wie den KGV anschaut. Nichtsdestotrotz wäre es nach dem starken Anstieg der Kurse von diversen Lithium-Aktien. Nun verfehlt, meiner Meinung nach, eine große Position von SQM ins Depot zu packen. Wenn, dann sollte man mit einem Sparplan oder tranchenweise hineingehen, für den Fall, dass in absehbarer Zeit eine kleine Korrektur bei den Lizien-Aktien ja, stattfindet. In dem Sinne, lasst bitte ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Liked und kommentiert und vor allen Dingen, macht's gut, bleibt gesund und ciao.